Wenn jemand Geld haben möchte, dann muss er arbeiten gehen. So bringen wir dann viele Leute in den Billiglohnsektor und die, die sich aufregen, also mehr Geld haben wollen und so etwas Unnötiges wie einen Betriebsrat gründen wollen, die werden dann zack, zack, zack entfernt, weil die Nächsten, die arbeiten gehen wollen, warten eh schon. Weil es kann ja nicht sein, dass der, der arbeiten geht, der Dumme ist. <lacht> <lacht> Wenn die Miete für die Wohnung zu teuer ist, dann soll man sich eben ein Haus kaufen, Eigentum schaffen. Und wenn dieses Haus dann einem gehört, dann hat man nur noch Fixkosten von 32-35 Prozent. Ja, ich zum Beispiel habe mein Konto noch nie überzogen. Haben immer alles meine Eltern bezahlt. Die brennern eh wie die Luster. <lacht> Wenn die Leute sich kein Brot leisten können, dann sollen sie eben Mehlspeise essen. und das musst du jetzt erklären. Mehlspeise. Ja, äh, Mehlspeise, hm? Kuchen, Süß, you know, Sachertorte, Njam, Njam, Njam, mm. und, und sonst kann man sich ja auch was zu essen bestellen. Hm? Das kurbelt die heimische Wirtschaft an. Und der Harald zeigt auch immer... Ein Weinerlin-Ehren kann mir keiner verwehren. <lacht>